Was ich Dir rate, ist, finde Dein Warum. Als Unternehmer Mitarbeiter zu finden, ist immer so ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe als äh, Student für eine Versicherung gearbeitet und habe mich in der Situation befunden wie Du. Ich habe Leute rekrutieren wollen. Ein bisschen wilder, weil ich wollte, das hatte ich mir einfach als Ziel gesetzt, 100 Mitarbeiter haben, ziemlich schnell. Und dann bin ich zu meinem Coach völlig verzweifelt und habe gesagt, das klappt nicht. Und ich habe es dann ähnlich gemacht wie du im Ansatz. Ich habe dann gesagt, es gibt so viele Mitbewerber und es ist auch nicht so wahnsinnig attraktiv für eine Versicherung zu arbeiten, so habe ich das damals empfunden. Also setze ich mich gegen die Mitbewerber nicht durch. Und so weiter und so weiter. Und dann hat er mir gesagt, Herr Schäfer, das Erste, was Ihnen jetzt mal auffallen muss, dass Sie Gründe aufzählen, die nicht in Ihrer Macht liegen. Dann können wir das Gespräch auch beenden. Der war ziemlich radikal. Denn wenn Sie auf die Umstände hoffen, dann bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich bin nicht der liebe Gott. Und dann hat er mir eine Frage gestellt, das habe ich aber sacken das war für mich wichtig, weil ich überlege heute noch, ähm, Leute, die Ausreden, die wir hervorbringen, sind ja im Grunde genommen, dass wir sagen, die Situation erlaubt mir nicht das und das. Während wir im Verantwortungsprinzip ja immer überlegen, wie antworte ich auf die Situation. Also versuchen wir nie als Begründung etwas zu finden, was ich nicht ändern kann, sondern was ich ändern kann. Und dann hat er mein Augenmerk auf etwas gelegt, das finde ich ganz wichtig. Der hat mich gefragt, Herr Schäfer, das frage ich dich jetzt mal, Michael, wenn jetzt ein richtig toller Kandidat käme, richtig so wie du dir das vorstellst, ideal, also nicht hörig, sondern wirklich eine Bombe, eine Rakete, würde der für dich arbeiten wollen? Ja. Warum? weil ich ihm ein positives Umfeld biete und weil er... Das kriegt er auch woanders, ein positives Umfeld kriegt er auch woanders. Ich habe auch nicht gefragt, ob er für dein Umfeld arbeiten soll, sondern ob er für dich arbeiten soll. Ihr seht, Coaching ist jetzt schon ein bisschen krasser. Ne? Wenn es zu hart ist, sagt er sofort einen Schritt zurück, ich muss euch nicht quälen. Dann sagst du, Bodo, das wird mir jetzt hier zu krass. <lacht> ja. Warum soll jemand für dich arbeiten? Oder mit dir zusammen? Weil er mit mir zusammen erfolgreich werden sollte. Das kann er auch woanders. Das ist so allgemein. Warum mit dir? Siehst du, das ist das wahre Problem. Ob es das bei dir ist, weiß ich nicht. Das war es bei mir. Und dann hat mein Coach mir geraten, werde zu einer Person, wenn du nochmal neu anfangen würdest, dass du sagst, oh, bei dem würde ich anfangen, weil 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und dann setzt du dich vielleicht hin und schreibst mal auf, warum soll eigentlich jemand bei dir anfangen? Was sind deine Vorteile? So, jetzt kann ich bei jedem fies sein und sagen, den Vorteil hat vielleicht auch ein anderer, aber in der Summe bist es dann du der alle diese einzelnen Zahlen zusammenbringt, das ergibt den Code, warum jemand bei dir anfangen sollte. Und da musst du tief nachdenken, vielleicht mal ein, zwei Stunden, dann nochmal ein, zwei Stunden. Und dann rate ich dir, dass du deine besten Kunden fragst, warum bist du eigentlich bei mir Kunde, warum schätzt du mich? Und dann findest du weitere Gründe. Und das ist eine Aufgabe, da hast du hinterher vielleicht 10, 15 Stunden verbraucht und hast überhaupt noch nicht das erfahren, was du eigentlich von mir wissen willst, nämlich welches Medium, was ich dir aber jetzt auch gar nicht sagen werde, weil das gar nicht wichtig ist. Abgesehen davon weiß ich es auch nicht. Das mag dich jetzt enttäuschen, aber wenn ich jetzt eine Annonce aufgeben würde, dann würde ich zu unserer HR gehen, Human Resources, und würde sagen, wo wo machen wir das? Mach du mal nicht. Ich würde nicht mal fragen, wo. Mach mal. Ähm, aber ich weiß auch, dass es nicht das Entscheidende ist. Natürlich musst du das richtige Vehikel finden. Aber wenn du nicht weißt, was du darin transportierst, wird es nicht funktionieren. Was ich dir rate ist, finde dein Warum. Warum machst du Agentur? Warum gibt es die Direktionsagentur Michael Weber? weil ich es liebe, mit selbstständigen Unternehmern zusammenzuarbeiten und weil ich es liebe, den Menschen Sicherheiten zu geben, verkaufen und auch finanzielle Sicherheiten zu geben. Okay. Jetzt die anderen, ihr zuhört, würde euch das überzeugen. Macht mal Daumen hoch. Wer würde sagen, jo, da gehe ich fliegenden Faden sofort in diese Agentur? Ich sehe hier sowas. Und von, ja, ich sehe nur sowas. Ich sage dir jetzt mal, warum ich sowas sehe. Weil ich würde dir auch sowas geben, Michael. Weißt du, warum? Ich würde dir für das, was du sagst, ein So geben. Für dein Gesicht und deine Ausstrahlung So. Und aus den beiden ergibt sich dann So. Dein Gesicht hat eine hohe Glaubwürdigkeit. Ich könnte mir vorstellen, meine Versicherungsangelegenheiten in deine Hände zu geben. Was du sagst, ist beliebig, ist kein Warum. So, nochmal. Wenn wir gute Leute haben wollen, müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Wir können nicht das Umfeld verändern, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen wissen, warum sollte jemand bei mir anfangen? Wir müssen unser Warum wissen und kommunizieren. Warum gibt es die Agentur? Ideal ist bei einem Warum immer eine Geschichte. Ja, also wenn ich jetzt sagen sollte, warum bin ich Money Coach, dann würde ich dir sagen, Michael, als ich mit 26 Jahren pleite war, ging es mir richtig schlecht. Und es ging mir so schlecht, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Und dann habe ich mir überlegt, ich brauche jemanden, der mir helfen kann, einen Coach. Und als ich den dann gefunden habe und viereinhalb Jahre später finanziell frei war, da habe ich mir gesagt, das ist ja gar nicht nötig, dass Menschen pleite sind. Ich hatte nur die falschen Glaubenssätze, ich hatte nicht die richtige Strategie. Ich hatte ein falsches Gefühl über Geld. Und dann habe ich mir gesagt, ich möchte Menschen das ersparen, was ich erlebt habe. Ich will Menschen zur finanziellen Freiheit führen. So, Ich könnte auch sagen, Michael, mein Warum ist, ich will Menschen zur finanziellen Freiheit führen. Kommt bei dir aber nicht so an, als wenn ich eine kurze Geschichte erzähle. Du brauchst also eine Core Story, warum du machst, was du machst. Und wenn du diese Core Story hast, kann der andere verstehen, ob er andockt oder nicht. So, was ich jetzt, wenn ich jetzt mal zum Wie komme, ich bin noch so oldschool, ähm, mit, mit Online-Annoncen aufgeben. ja. Alles gut und schön, kriege ich mein Warum nicht so gut transportiert. Ich würde an deiner Stelle einfach zehn Kunden anrufen, nachdem ich meine Hausaufgabe gemacht habe. Warum soll jemand bei dir arbeiten und was ist mein Warum? Und dann würde ich so einen Mix draus machen. Dann würde ich sagen, wenn du jetzt mein Kunde wärst, würde ich dann sagen, lieber Michael, ähm, darf ich dich mal fragen, warum du eigentlich mein Kunde bist? Ich will dir erstmal sagen, dass ich dich wahnsinnig schätze als Kunde. Das macht einfach Spaß. Du bist eine Inspiration. Du, du, du. Wahre Sachen. Kein, kein Geschnatter. Wahre Sachen. Warum bist du mein Kunde? Und dann sagst du, super, wie du das sagst. Ich will dir mal sagen, warum ich überhaupt angefangen habe. Und dann erzählst du die Geschichte von deinem Warum. Kurz, ein, zwei Minuten. Und dann sagst du, Und jetzt ist es so weit gediehen, gewachsen, dass ich es nicht mehr schaffe in dem kleinen Team, was ich habe. Wie viele Mitarbeiter hast du? bitte Sechs. ich habe jetzt sechs mitarbeiter ich schaffe es nicht mehr wir schaffen es nicht mehr zu sechs wir suchen jetzt drei mitarbeiter und sag bitte immer drei und sage immer diese drei kategorien ich suche jemand teilzeit der wenn er sich bewährt den ich dann vollzeit übernehme dann kriegst du die printen das ist wichtig dann suche ich jemand der schon verkaufen kann dem ich den letzten Schliff beibringe, damit er wirklich zu einem Berater wird, der mit Herz den Kunden das Optimale gibt. Und dann suche ich ein High-End, der meine besten Leute führen kann. Jetzt denkt jemand in drei Kategorien. Jemand, der noch nicht so richtig weit ist, was ich jetzt despektierlich als Printe bezeichnet habe. Weil wenn du das nicht machst mit den drei Kategorien, wird er dir nur die Printen empfehlen. Das willst du aber nicht. Und du fragst ihn dann auch, wer ist das? Der Teilzeitmensch, der Verkäufer, der zum Spitzenverkäufer werden soll oder die Top-Führungskraft, die meine Mannschaft führen kann? Jetzt denkt er in drei Kategorien und dann geht es dir sehr gut. Und wenn du mit zehn Kunden sprichst und du hast ein starkes Warum, Hast du eine große chance dass dir jemand jemanden empfiehlt das ist eine sehr gute abkürzung wenn du es online machst kann ich dir nur empfehlen mache ein video und es nicht über die üblichen agenturen es einfach an deine top 100 kunden wenn ihr jemand mit der bitte wenn ihr jemand habt der in frage kommen könnte für diese drei kategorien dann schick ihn doch nur bitte dieses kurze video weiter und in dem Video, viel besser als geschrieben, geschrieben erreicht nicht so sehr das Herz. Video, weil, sofort, weil du hast ein, wirklich nochmal ein sehr vertrauenserweckendes Gesicht. So, wenn das Video weiterkommt, bist du ganz vorne, weil der weiß genau, wer du bist, ja oder nein, das weiß er ziemlich schnell. Und in dem Video am Schluss sagst du, wenn dich das interessiert, wenn du gerne mit mir zusammenarbeiten würdest, weil du dasselbe Warum hast wie ich in deinem Herzen, dass du wirklich möchtest, dat, dat, dat, dat, dann schicke mir bitte ein kurzes Video von dir, zwei, drei Minuten. Und wenn du das Video dann siehst, hast du ganz viel Zeit gespart, brauchst nicht immer eine Stunde Einstellungsgespräch, weißt du, sofort will ich den einladen oder nicht. Ich kann euch nur sagen, rekrutiert immer mit Video.